Mir rinnt eine kleine Träne der Rührung über die Wangen, dass ich das noch erleben darf. Auf vielfachen Wunsch hin von der Pipeline Community hat sich Pipeline jetzt dazu durchgerungen, etwas zu ermöglichen, nämlich das Teilen der Dashboards. Nicht mehr wie bisher, nämlich über diesen öffentlichen Link. Also wer das bisher funktioniert, man hat daher einen Link sicherstellen können. Diesen Link hat man teilen können, mit zum Beispiel Geschäftspartnern oder Investoren oder manchmal auch Kunden. Und derjenige, der den Link aufgemacht hat, hat. Das Dashboard hier gesehen. Ja. Der Nachteil daran, du hast nur die Oberflächeninformationen gesehen. Du hast nicht hineinklicken können. Ja. Aber jetzt hat Pipedrive einen neuen Button dazu gebaut, nämlich diesen Teilen-Button. Wenn ich da klicke, kann ich mir da hier meine Teamkollegen aussuchen, zum Beispiel einen Testi-Tester. Klicke auf Speichern und jetzt hole ich mir das Fenster vom Testi-Tester. Und schon habe ich da hier nach einem Refresh genau dieses, dieses Sales-Wochen-Meeting. Genau diesen Bericht erinnern. Sehr praktisch. Ich sehe da oben, ich habe nur die Ansicht, ich kann es nicht bearbeiten. Das ist auch gut, weil wenn da alle drinnen herumfuschen, ist das natürlich blöd. Und da kann ich jetzt reinklicken und mir anschauen, woher kommen genau diese wiederkehrenden Umsätze. Ziemlich cool, oder? Ich also bin sehr froh, dass der Pipeloff das endlich gemacht hat. Das ist wirklich wirklich viele Leute gewünscht. Daher kann ich übrigens auch noch einmal die, auf die Kollegen runterbrechen oder die ganzen Auswertungen halt machen, die mich interessieren. Naja, Neuigkeiten wie diese und vieles mehr finden Sie auch auf pd-experts.com.